Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Analyse hier auf dem YouTube-Kanal. Wir schauen uns als erstes den LJ-Wellen-Count an, den ich vorher schon mal ein bisschen vorbereitet habe. Ich erkläre euch, wie das Ganze gecountet wurde und wir sprechen dann darüber, wo meine möglichen Einstiegszonen sind. In diesem Video sprechen wir nicht über die äh, fundamentalen Daten, sondern sprechen nur darüber, was die technische Analyse hergibt bzw. was die Indikatoren sagen ganz speziell unser Wave Reader. Und da schalte ich jetzt einfach einmal kurz die Elliott-Wellen ein. Und dann sehen wir hier eindeutig, wir haben eine 1, 2, 3, 4, 5 mit einer übergeordneten Welle 1. Dann haben wir hier eine 1, 2, 3, 4, 5 mit einer übergeordneten Welle 3. Eine ABC mit einer übergeordneten Welle 4. Und dann hier eine impulsive Welle 5, die praktisch ähm, diesen Impuls beendet. Jetzt ist mir folgendes hier in diesem Count aufgefallen. Und zwar, wir haben hier möglicherweise noch einen schönen Run vor uns. Und darüber sprechen wir jetzt. Ich blende dafür einmal kurz ähm, den Einkaufsbereich ein. In diesem Bereich könnte man Waves ganz easy und ohne großen ähm, großes Bedenken einkaufen. Ihr seht, wir haben diesen Bereich auch schon minimal ähm, getestet. Und dieser Bereich hier wird für mich persönlich der Einkaufsbereich sein, was das HODL Portfolio angeht. Wir sprechen wie gesagt darüber, wo die Spot Einkäufe sind. Wir reden nicht darüber, was jetzt die nächsten Hebeltrades Trades sind. Und was mir hier auffällt, ist, dass wir hier nach wie vor immer noch in der ersten Bewegung sind. Und das spricht auch dafür oder beziehungsweise bestätigt auch das, ähm, was ich beim Bitcoin sehe, ne? dass wir immer noch in der ersten Bewegung des Abverkaufs sind. Und ich zeige euch jetzt mal, was mein Plan ist für die, ja, ich sag jetzt mal nächsten sechs bis sieben Monate, ja, vielleicht auch ein bisschen länger. Und das ist folgender. Ich gehe sehr stark davon aus, dass wir hier gerade eine A sehen und in eine B übergehen. Und diese B dann praktisch in eine C übergeht. Und dann würde das Ganze wie folgt aussehen. Ich blende dafür mal kurz die Welle ein. Das Ganze würde so aussehen. Wir haben hier fünf Wellen nach unten oder aber, wenn man es äh, nicht zu krumm nimmt, einfach hier eine A, B, C, die praktisch die A bildet. Und jetzt wahrscheinlich eine dreiwellige Bewegung nach oben, die die Welle B bildet. Ähm, wichtig ist, es darf eine 335 sein. Also 335. Es darf eine 535 5 sein. Ja. Und ich gehe davon aus, dass wir eines von diesen beiden sehen. Ähm, was spricht dafür? Wir haben beim Bitcoin. Und da haben wir im Big Overview Count darüber gesprochen, dass wir dort eine mögliche Bewegung zur 30.000 sehen könnten. Wir schauen uns das gleich auch noch einmal kurz an. Und ich gehe auch genau von dieser Bewegung aus. Also es wird definitiv so kommen, dass diese Bewegung stattfindet. Ob die jetzt bei 30.000 aufhört oder bei 40.000 ist jetzt die Frage, da müssen wir mal gucken, wie dann die Reaktionen an diesen Leveln sind. Ich bin keine Glaskugel, ich rechne oder beziehungsweise ich zeige hier nur die reine technische Analyse und für mich ist eins klar und da schauen wir uns jetzt mal kurz den Wave Reader an. Wir sind hier definitiv in einem Short-Movement. Bevor diese Short-Movement Short nicht in ein bullisches Movement umswitcht, gehe ich hier auch keine Long-Positionen ein, ja? ähm, auch keine Spot-Einkäufe ein oder Sonstiges. Wir sind hier in diesen Bereich reingekommen. ja, Alles gut und schön, wir haben ihn angetestet, aber für mich persönlich wäre es erst dann interessant einzukaufen, wenn wir hier auf Long switchen. Noch wichtiger wäre für mich, dass wir am untersten Punkt hier ein Take-Profit bekommen würden, um das Ganze natürlich nochmal zu bestätigen. Hier oben sehen wir das schön, wir haben hier, wenn ich die 5 jetzt mal wegmache, äh, wir haben hier ein Take-Profit am Top und dann kam der Abverkauf. Wir haben hier ein Take-Profit am äh, Bottom und es kam die Bewegung nach oben. Also das wäre für mich wichtig zusätzlich zu dem, was wir als Bewegung im Bullischen sehen wollen. Wir haben einmal hier diesen Bullenlauf gesehen. Der Wave Reader ist in den Bullentrend geswitcht. Hat aber erst hier oben eine zweifache Bestätigung gegeben, das wäre jetzt zum Beispiel für einen Trade super schön gewesen, eine tolle Bewegung mitgenommen, Take Profit, Feierabend. Ja, Hier sind wir in den bearishen Modus geswitcht, haben dann hier den Abverkauf gesehen, der ebenfalls dann bestätigt wurde und sind dann demnach hier nur noch einmal kurz in eine Seitwärtsphase reingerutscht, wo es dann aber direkt wieder nach unten ging. Wie das Ganze funktioniert, äh, lernt ihr natürlich in der Academy. Ähm, ist ein bisschen jetzt, äh, ist ein bisschen zu komplex, das Ganze jetzt zu erklären. Wieder zurück zum Thema. Wir haben hier nach wie vor diesen Bereich, den ich denke, dass wir ihn erreichen werden. Also wer hier eine Spot, schon Spot eingekauft hat, der kann gewiss sein, dass er mit schönem Profit rausgeht aus der ganzen Geschichte. Sollte aber auch bedenken, dass die Bewegung nochmal bis in diesem Bereich hier unten gehen kann. Wie wird das Ganze dann in Form von einer ähm, Wellenstruktur aussehen? Also ich male das Ganze jetzt mal nochmal hier ein. So, wir haben jetzt hier einmal die Welle A meinetwegen, dann hier die Welle B bis hierhin und dann die Welle C nach unten oder die Welle B bis hierhin und dann nach unten, ist für mich eher unlogisch. Also ich gehe davon aus, dass wir hier eine impulsive Bewegung nach unten gehabt haben. Also eine 1 bis 5 nach unten. Wie die ganze, wie das Ganze gecountet wird, habe ich mir jetzt leider im Vorfeld nicht angeschaut. Aber mache ich gerne bei einem Update-Video über Waves. Könnt ihr ja gerne in den Kommentaren da lassen, ob ihr, ähm, ob ihr da Interesse dran habt. Und ähm, für mich ist es jetzt wichtig, dass wir hier... Fünf Wellen nach oben sehen, ja, drei Wellen nach unten und nochmal fünf Wellen nach oben, so sowas in der Art, ja, dass wir hier dann eine A B C sehen, das ist dann eine dreiwellige Bewegung und sowas stelle ich mir vor. Ich hoffe, dass das Thema Waves für euch nun mit ein bisschen interessanter oder ähm, aufgeklärter ist und würde mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Lasst mir gerne eure persönliche Meinung unten in den Kommentaren. Zum Abschluss des Videos werde ich dann jetzt nochmal ähm, im Laufe des kommenden Tages eine Auslosung machen, was das IOTA-Giveaway ähm, angeht. Und dann werde ich praktisch unter diesem Video hier den Gewinner anpinnen und dementsprechend dann im Laufe dieser Woche den Gewinn versenden. Ich wünsche euch einen schönen Abend, hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Macht's gut, das war's von mir, eurem Mr. Sagittario von der Bull vs. Bear Academy.